Hallo liebe Freunde! In diesem Video erfahren Sie, wie Sie den Windows 10, 8 und 7 Bootloader wiederherstellen. Sehr oft werden Benutzer mit der Tatsache konfrontiert, dass das Betriebssystem nicht mehr geladen wird und dies in den meisten Fällen auf eine Beschädigung des Windows Bootloaders zurückzuführen ist. Wenn Sie beispielsweise versuchen, das System zu starten, treten die Fehler, Boot MGR is missing and operating system wasn't found. No portable device found usw. So auf. Die Ursache für Schäden am Bootloader können die Installation eines zweiten Betriebssystems auf dem Computer, Versuche freien Speicherplatz auf verborgenen Partitionen der Festplatte oder deren Formatierung zu verwenden, das Falschlagen der Installation von Windows Updates oder andere Systemabstürze, Viren usw. So sein.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 10, 8 und 7, in meinem Fall Windows 10. Sie benötigen lediglich eine Wiederherstellungsdiskette oder eine Startdiskette oder ein USB-Laufwerk mit der gleichen Kapazität wie Ihr System. Unter Windows 7 können Sie nur eine Startdiskette oder ein USB-Laufwerk verwenden. Wenn Sie sie nicht haben, können Sie sie auf einem anderen Computer erstellen. Wie Sie ein botfähiges USB-Laufwerk oder eine Wiederherstellungsdiskette erstellen, lesen Sie in meinen vorherigen Videos. Stellen Sie dann den Start von einem USB-Laufwerk oder einer USB-Festplatte in das BIOS oder UEFI und rufen Sie die Windows-Wiederherstellungsumgebung äh, auf. Klicken Sie in der Wiederherstellung zum Geben auf Problembehandlung, beim Bote Wiederherstellen. In Windows 7 ist das Element Startwiederherstellung. Wir wählen das Zielsystem Windows 10 und warten auf das Ende dieses Prozesses. Nach Abschluss des Vorgangs startet der Computer das wiederhergestellte System neu. Vergessen Sie dabei nicht, den Systemstart von der Festplatte in BIOS oder UFI zu ändern. Wenn Sie eine Meldung sehen, dass die Wiederherstellung fehlgeschlagen ist und dies geschieht häufig, fahren Sie mit der zweiten Methode fort. Die zweite Methode ist auch für Windows 10, 8 und 7 relevant. Wie bei der ersten Methode gehen wir in die Wiederherstellungsumgebung, klicken auf Fehlerbehebung und führen die Eingabeaufforderung aus. Geben Sie als nächstes den Befehl Boot Track ein. Das heißt, überschreiben Sie den Windows MBR auf der Systempartition der Festplatte. Am Ende sehen wir eine Meldung, die besagt, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Verwendung dieses Befehls ist nicht immer ausreichend, zum Beispiel, wenn der Grund für das Festwagen des Bootloaders Viren sind. Deshalb geben wir den folgenden Befehl ein: Boot Track Fix Boot, das heißt, wir schreiben den neuen Boot von Windows äh, auf die Systempartition. Schließen Sie äh, nach Abschluss der Installation die Befehlszeile und starten Sie das System von der Festplatte des Computers. Sie sollten jetzt keine Probleme mit dem Bootloader haben. Die dritte Methode ist für Windows 8 oder 10 relevant. Wechseln Sie wie oben beschrieben zur Befehlszeile, die in der Wiederherstellungsumgebung ausgeführt wird. Wir geben den Befehl park ein, dann List -Vol Volume und sehen uns die Nummer der versteckten Partition an. Wenn Sie OFI haben, hat dieser Abschnitt ein FAT32 Dateisystem und eine Größe von 99 bis 300 MB, wenn bios dann ein NTFS Dateisystem und eine Größe von 500 MB und wenn ja. Wir sehen uns auch den Buchstaben des Laufwerks an, auf dem Windows installiert ist. In meinem Fall Laufwerk C. Nachdem wir es herausgefunden haben, geben Sie den Befehl ein, Select Volume, das heißt den angegebenen Bereich auswählen und den Fokus darauf stellen. Format äh, FS gleich Fahrzeug 32, das heißt wir formatieren dieses Abschnitt in dem Dateisystem, in dem er vorher war. Assign Letter äh, gleich Y weisen Sie diesem Laufwerk einen Buchstaben zu. Sie können jeden anderen nicht belegten Buchstaben auswählen. Wir beenden die Park mit dem Exit Befehl und geben den folgenden Befehl ein. bcdboot c windows s y, /f all wobei c der Laufwerkbuchstabe des Systems ist, y der Buchstabe der uns zugewiesenen versteckten Partition und warten Sie, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist. Nach Abschluss wird ein Bericht angezeigt, dass die Download-Dateien erfolgreich erstellt wurden. Wieder Diskpart äh, eingeben, Volume auswählen, wobei die Nummer die äh, der versteckten Partition ist, äh, der wir den Buchstaben zugewiesen haben. Remote Letter Y, das heißt, löscht. Sie den Buchstaben dieser versteckten Partition, damit er nicht auf dem System erscheint und fahren Sie die mit dem Befehl Exit wieder herunter. Schließen Sie danach die Befehlszeile und starten Sie den PC neu. Vergessen Sie nicht, den Start im BIOS oder UFI von der Festplatte zu ändern. Hier sollte der windows Bootloader wieder funktionieren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Glück!